Ja, wir sind heute in einem alten kleinen Bauernhäuschen und es ist einfach nur ein richtig geiles Das wir haben ja. schon viel Interieur gesehen. Ja. Und äh, hm. ja, das stimmt schon. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. Machen wir es nochmal neu. <lacht> ja. Das ist schon viel, ne? Wenn du was ist das, oh, Ja, ja. ja. Das ist schon interessant. noch Nur Der Das ist Fall, ne? die Wir haben einen da Echt? Nur, ja. da fehlt auch noch der, der Einsatz. Da, da fehlt. Wir ja, haben damals Wurst gekauft. Wurst, Gläser, kannst du ja. alles einstellen. Wenn du es aufgekocht hast, kannst du Wurst kaufen. Und Geil, Fleisch. Noch. Das ist, äh, hier ist bestimmt auch was. Was ist man hier? Da mhm. ja, ist bestimmt mal Wurst gereiert oder sowas. Wie so aussieht. Wie sieht nicht so aus? Da ist, ja. ist ja, bestimmt mhm. mal Wurst gereiert. Geil. Gerade Wurst. Cool. Also wie die Großstädter, sie sich jetzt fragen, woher weiß Manu das alles? Manu kommt tatsächlich aus dem Dorf. Und ähm, er hatte damals, bis er in eine etwas größere Stadt hineingezogen ist, auch so gelebt wie im 18. Jahrhundert. Deswegen ist das alles nicht so unbekannt für ihn. <lacht> das war ein Sattelschlepper. Nee. Nee. Brustgeschirr. Die Brustgeschirr. Mhm. Busgeschirr für die Pferde. Das ist für den Zug. Für die Kutsche. Wie funktioniert das Ding? Wenn sie, ja, weißt du, man fährt ja in den Kopf drum gespannt und dann wird das Zeug für die Kutsche oder... Man muss dann dann... dann angespannt und alles, da kannst du so auch mal muss Okay. Cool. Mhm. Das ist gerade da fehlt, aber noch einiges. Was hattest du gesagt, ist das von der Uhr? Das sah so aus, ne? Ja. Das könnte wirklich von der Uhr sein. Und dieser Strebe, die hier ja. ist. Nein, nein, ist. ja. nein, nein, nein, nein, nein, wie nein, Kilo 450 Kilo. Was? Ja, so ja, Gramm? Ein Mini? Ja. Das macht du über 50 Gramm. Stimmt. 50. 50 Kilo mein ich. Und hier noch die alten Klamotten. Riech mhm. okay. also. Das ist ein Spiegel oder Ich trage einen Gimmel, der hat, der sind 4 Kilo, 5 Kilo wie ich mit meiner Kamera. Das ist gerade auf einer Hand, das ist echt scheiße schwer. Ah, hier geht es raus, in einem ja. anderen Haus, aber wir werden erstmal die zweite Etage besuchen. Wo? Oh. ist mal, mal die drücken. Ach du Scheiße. Ich sehe nicht gerade so gesund aus. Alter, was wenn du hochsteigst. Ja, ich sehe es. Das war mir heftig. Ist ja schön. Das ist ein böses Fuck! Alter, fuck! Ist es geil! Das hm. also ist natürlich so richtig niedrig, dass man sich dran stoßen kann. Scheiße! Ich bin, ich bin gerade Alles gut? Ja. Ich bin krass, ja. Ich bin gerade übelst voll geflasht, vor allem von meiner Größe aus. Also das, das erste Mal bin ich so groß als Pion. Das ist ein schöner Schock. Das ist ein oder? Seinen, seinen Sinn gehabt. Hier im Zimmer einen Ofen. Was ist die Gabernose? Box. so... Yes. Yes. Yes. Yes. alles runtergekommen. Was nur runterkommen wird. Weil noch geht. Warte. nicht bewegen lässt, ähm, irgendwie auch kein Schlüssel, das es hier gibt und das hier haben sie schon versucht irgendwie auszubrechen und rauszuschweißen, dass man da mal reingucken kann, den Inhalt laut. das ist eine Sauerei. Das Häuschen war so Manu dreht sich gerade um und klatscht voll mit dem Kopf gegen den Balken. Es hat gerade einen Gong geklippt. Das ist wahnsinnig. Herz ja, komm, die zu Ich bin froh, dass Ich bin froh, dass mein Oh, mein love. What's on your mind?